also leute das ist jetzt total verrückt ich saß jetzt hier am sessel hat es draußen geklopft also da ist den hier los er klopft den hier draußen im dritten stock da habe ich das fenster aufgemacht und der college kam vorbei hey mauernsegler was geht denn mit dir ist echt nervig draußen die ganze zeit im Regen zu sein, oder? Okay, na gut, dann wollen wir dich ja mal ein bisschen aufpeppeln, aber echt krass. Da klopfen hier die Tiere an. Na denn, wollen wir euch mal ein bisschen unterstützen, wa? Das ist ja echt nur normal, was da draußen abgeht. immer gebacken. Wir legen los. Okay. Müsst ihr den Leuten irgendwas sagen da draußen? Ein Wetter manipulieren ist scheiße, ne? Ja. Ja, dann müssen wir Naturwesen jetzt mal richtig zusammenhalten hier. Du willst auch gar nicht runter von der Hand, oder was? Hey Mensch. Was bist du eigentlich für einer? Hm. Gut, okay. Ich mache dir erstmal ein Lager hier fertig. Ja? So. Ja, ja, ja, ja. Oder willst du auf der Hand bleiben? Ne? Okay. Bleib mal hier. Guck dir mal ein bisschen was. Naja, Durstwürste wirst haben du bei dem ganzen Regenwetter da draußen, wa? Ja, mal gucken, ob ich ein paar Samen oder sowas da hab. Alles klar, bis gleich. Gut, okay. Sonnenblumenkerne hast du, Wasser hast ähm, Ich sag mal, bis morgen früh, wa? Jetzt wüsste ich bestimmt erstmal ein bisschen ausruhen, wa? Stimmt tagelang durchgeflogen. Hm. Okay, na denn. Ich mache das mal ein bisschen dunkel, ne? So, okay. Hier Im starken Kasten. So, jetzt suche ich noch einen katzensicheren Ort für dich, ja? Gut, alles klar, Kollege. Denn wir backen das, ja? Okay. So, jetzt starte ich richtig. Also der Vogel versteht jedes Wort, Leute. Das ist echt, echt krass. Der Vogel versteht wirklich jedes Wort. Komm her, Kleiner. Komm. Komm, komm, komm, komm. komm. komm her. Und schön ruhig bleiben. Und schön ruhig bleiben. Ja, und schön ruhig bleiben. Meine Güte, kannst du zupacken. Oh Mann. au, au, au, au. Der kleine Finger tut weh. Husa, husa, husa. Ja, ich habe mir vorhin die Wohnung gezeigt und habe mir dann gefragt, was er denn so essen möchte, weil er immer an meinen Fingern dran rumgeknackt hat. Ne? Und er ist ein paar Schritte zurückgegangen auf meine Hand und hat mir als Antwort direkt nachdem ich das gefragt habe, hier sein ein Ködel gegeben. Ne? Nichts davon ist auf meiner Hand gelandet, alles schön säuberlich unten hin. Ja, Kollege, naja, aber trotzdem... Ich muss das jetzt mal ein bisschen analysieren. Ich gehe jetzt erstmal raus und suche mal ein paar paar Würmer für dich. ja Ist das in Ordnung? Alles klar? Würmer. Okay. Mit dem. So. Darf ich dich erstmal wieder hier reinlegen? Nee. Hm. Ja, Direkt auf dem Fenster sitzen ist scheiße, ne? Ja, Moment. Ich tue das mal runter. Und dann... Da musst du musst aber echt warten, bis ich einen Wurm gefunden habe, ja? Moment. Tja, beim suchen habe ich aus Versehen eine Schnecke zerlatscht und habe sie ihm mitgebracht. Und als ich sie ihm gezeigt habe, ist er ganz schön in Panik geraten. Hey, Kleiner, die habe ich nur aus Versehen. Die habe ich nur aus Versehen zerlatscht hier oben ist jedenfalls, Ach, nee, nicht immer im Licht nach, Kollege, nicht immer im Licht nach. Hier ist jedenfalls jetzt das Fenster. Moment. komm her, komm hier drauf, hier ja. Und hier geht es nämlich nach draußen, wenn du nach draußen willst. Hier ist wieder Fenster auf. So, du kannst starten. Na denn, ahoi, bis zum nächsten Mal. Eine komische Vogelwelt.